Und damit willkommen zurück zu... BITOPIA! Ja, verflixt, wir haben den Feind passieren lassen. So ein Monster hat die Welt aber auch noch nie zuvor gesehen. Warum hat Sans Angst? Oh nein, es tut mir so leid. Okay, was ist denn los? Was geht hier vor sich? <lacht> Hilfe!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 Ohrfeige. Was? Autschi! <lacht> Danke für die Ohrfeige, Maike. <lacht> wow. <lacht> What? Oh, nice, Ferdinand. Bam! 45, Alter! Bam! 37! Und doch mal die Heilung hier! Ey. Geil, einfach geil. Aua! Kill ihn endlich! Mensch, Leute, jetzt geht ihn. Ha! Bam. Er lebt einfach immer noch. Oh, danke Freddy. Und die Nähe wächst. Nun sind wir irgendwie Freunde, Freddy. Und können uns was geben. Ja, gut, er, ja, mir. Die bringt halt nichts. Nö. Alter, wieso macht ihr so viel Damage auf mich? Warum lebt er noch? Das kann doch kein normaler Gegner sein. Das muss ein Boss sein. Und die Musik ändert sich nicht. Pass auf, Danny. Gut. Energisch. Du schaffst das, Mike. Yeah. Gegen mich kommst du nicht an. Oh, danke, Freddy, dass du mich heilst. Wie ein richtiger Healer. Schön. Jetzt geht er doch die Fresse! Und bam. Endlich, Mensch, war der stark! Du, du, du, du, du. bonus hier, dann in den Budi Der dunkle Fürst ist hier im Gemäch der Prozessin. Bitte helfe, ich flehe dich an. Okay, Max, werde ich. Ich habe eine schwere Aufgabe. Achso, das ist immer noch der gleiche Text. Ja. Ich helfe dir, Prinzessin! Oh nein. Nur noch eine große Nase bleibt übrig. Du liebe Güte! Was waren das für Wesen? Das ist zu so viel für mich! Ich hab Angst, hilf mir! Der dunkle Fürst komm mal, der hat meine Liebste entstellt. Er ist in Richtung Nachtmachtturm aufgebrochen. Was? Oh lol, das da unten ist doch ein Ort! Ich habe mir schon gedacht, was ist denn das da unten? Da scheint sich wohl der Endboss aufzuhalten. Ich habe Angst. Aber trotzdem, ich muss den Schuft verfolgen. Wart hier auf mich, Prinzessin Luigi. Ich werde die Prinzessin retten. Keine Sorge, Luigi. Wir retten dein wunderschönes Gesicht mit Bärtchen. Ist okay? Die Prozesse, bitte hilf hier! die könnte wohl auch Unterstützung gebrauchen. Okay, mal Valuigi hat das gesehen, aber bei anderen nicht. Hm, naja. Zumindest haben wir euch hier ein bisschen gerettet. So, aber wie gesagt, ich möchte ja hier ein bisschen erstmal wieder leveln. du bist doch gerade hier oben gewesen. Okay. Ja. Also ich werde erstmal das hier machen, das hier, äh, ich weiß, ob es in der Hülle noch irgendwas gibt, nein, gibt es nicht, ähm, ich zeige euch schon mal, was ich machen werde und dann schneide ich es raus, so, das halt, dann werde ich äh, das hier noch machen, das hier und das hier, und vielleicht mache ich auch noch die vier Level hier, aber da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, weil ich glaube, da geht es weiter, mal schauen, Level up. Was geht denn hier ab? Mike hört ihn dann aufmerksam zu. Mhm, so, so. Was? Oho. Was? Echt jetzt? Oh nein. Mike hat sie nicht mehr alle. <lacht> Was? Level up. <lacht> Was? Level up! Nice. Wir brauchen mehr Disziplin! <lacht> Wie das aussieht. Und level up! Oh, Rächen ist was Neues. Wenn ein Freund fällt, brenne zornig und räche ihn mit mächtigem Hieb. Oder sowas im Gras. Was mag das sein? Es ist eine kleine Katze. Miet, Miet, Miet. Oh, wie süß. Hä? Wow, eine Falle. Das ist mir noch nie passiert. Lol. Und Level Up. Zeit fürs Streicheln. So, fertig. Ferdinand ist zufrieden. Na. Aber leider kein Level. Er Erste Net-Aktion. Verschonen. Warte, was? Das arme Ding. <lacht> Bedankt, dass wir <lacht> Ey, ihr glaubt mir gar nicht, wie groß dieses Gebiet hier ist, ne? Oh, uh, mäuse next Zwei. LO gut bekannte Level 6 mit dem Pferd. Law! Level Up mit dem Pferd! Schnauben. Kleiner Schnauber, großer Effekt. Fügt sämtlichen Gegnern Schaden zu. Aha. Ich find's lustig, wie das Pferd so rumtanzt. So, wie gesehen... Wie, wie so, wie gesehen ob ist einiges passiert. Ganz viele, ganz, ganz viele Level-Ups mit dem Pferd einfach schon Level 7. Ähm, ich glaube, es reicht aber auch mal hier. Können wir jemand anderes mit dem Pferd leveln. Am besten jemand wie Freddy, der noch gar nicht gelevelt hat mit dem Pferd. Und, äh, ja! Ich verstehe mich tatsächlich sehr gut mit Freddy, okay. Ich habe gar nicht wirklich auf die Level geachtet. Ich habe nur gesehen, irgendwer hat Level ab, blablabla und so. Äh, ja, gehe ich nochmal mit Danny hier in dem Zimmer. Und mit Michael. Und mit Michael. Oh. So, will jemand was haben? Du willst was haben! Das Orakel, die Orakelpfanne. Komm, diesmal holt sie dir aber wirklich. Ja, geht doch. Ich habe jetzt nicht so viele Level gemacht, aber das eine Level war auch richtig groß und lang. Nicht falsch verstehen. Eine Portion dieser Pilze reicht, um den Intag zu versüßen. Ja, ist es so? Ist es so, Danny? Ja, anscheinend. Der beste Schinken, den man sich als Kobalt wünschen kann. Aha. Nicht so? Sicher? Doch! Krass. Hier kriegst du. Nom. Aha. Dann kriege... Ich das nochmal. Ich habe nämlich gar keinen Angriff. Ich brauche dringend ein bisschen mehr Angriff hier. Geht mal her hier. Nom den kann dann mh, mp nimm du Maike braucht eigentlich keine mp von da du, du, du, du. Bratpilze habt ihr auch schon alle probiert, das aber noch nicht Teufelszörtchen, mochte sie schön okay sind alle satt gut Dann ähm, würde ich doch sagen machen wir uns auf zum ja, ich sag mal zu diesem Berg, zu diesem Schloss. Du hast fünf verschiedene Bratpfannen, die bevorzugte Waffe der Köche gesammelt. Krass. Ja, ist ein bisschen passiert, wie ihr vorhin gesehen habt. Ich bin doch erst hier. Ich weiß nicht, ob... Die, dieses Level hier war richtig lang, deshalb wollte ich jetzt einfach schon aufhören. Und ich glaube, dieses auch. Ich weiß gar nicht, welches von, von beiden war. Äh, Eins von beiden war auf jeden Fall richtig lang. Gab so viele Wege. Ich meine, es war dieses hier. Ja, welche von der nächsten Aufnahme die drei hier noch machen, die ihr wie hier seht. Denn ich möchte jetzt unbedingt hier vorbeischauen. Beim Nachtmarturm. Gruselig. Auf geht's! Hier riecht was gut. An diesem Ort stehen einem echt die Haare zu Berge. Selbst die Decke sieht aus, als würde sie einem gleich anspringen. Hast du etwa Angst? Was? Angst? Ich... Leben, Leben! <lacht> <lacht> ja, ich habe panische Angst. Immer, ja, bist ehrlich. Retten wir ganz schnell Prinzessin Luigi und dann bloß weg hier. Ob das so einfach geht? Ich bezweifle es ja. Meine armen Beine. Da ja, kommt noch ein mehr. Oh. Wahrscheinlich geht es oben weiter. Das ist ich nach rechts. Ist jetzt so kalt, Ferdinand? Freddy mag Danny. Aber Mike findet Danny ebenfalls toll. Oh nein, jetzt schreien die sich wieder unnötig. Äh, ist irgendwas? Nö. Nee. Nein, das ist super. Was ist denn da los? Es geht doch nichts so über einen kleinen Sprint. Ja. Oh. oh, ich bin vom Pferd gefallen! Denn wir werden attackiert von... Blitzwolken und einem Quälgeist. Ihr schon, du ich habe richtig viele Gesichter mittlerweile gerettet. Ich will das was macht. macht. Spare mir das aber auf, wenn da ganz viele Gegner sind. Wie so also ganz viele Slimes oder sowas. Ich habe das Gefühl, das werden aber immer werden noch heute das 200, 200er Upgrade bekommen. Das wird nice. Und da ist schon ein Gasthaus. Das ging ja sehr, sehr schnell. Da kann ich es eigentlich auch drin lassen, oder? Level Up mit Freddy und dem Pferd. Schön. Sonst nichts. Okay. Dann futtern wir ein bisschen. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Du bist du, du, du, du, du. sowieso der einzige der es mag, deshalb darfst du es gerne haben. Ich bin jetzt ein, der einzige der das hier mag und ich kann auch mal ein bisschen HP gebrauchen, warum nicht? Und das hier auch nochmal. War auch lecker. Und den Mäusesnacker hat sowieso noch niemand probiert. Und das ist eigentlich ziemlich egal wer es bekommt, solange es jeder am Ende probiert hat. Bis satt? Aber ich nicht. Und ich mochte es auch. Okay. Um was zu kaufen. Nö. Weiter geht's. Let's go. Ja, es kann fix gehen. Es kann fix weitergehen. MP durch Nahrung um den Wert 10 oder mehr gesteigert. Oh, okay. Cool. Habe ich nicht gemerkt. Aber cool. I okay. Was haben wir denn hier für einen Bonus? Vielleicht so der Truhe irgendwo hinter den Wänden? Mal schauen. Ich bin so schnell wie der Wind. Freddy mag Danny. Aber Mike, ja auch. Schon wieder das gleiche. Nein! Hört auf euch zu streiten! Jetzt streiten sich Mike und Freddy. Warum? Das macht doch keinen Sinn sich zu streiten hier. Was ist los mit euch? Oh lol, man kann entweder nach oben oder weiter geradeaus. Das ist ein cooles Detail. Man kann ja nicht einfach hier an so einem geraden Weg irgendwie schräg runter. Oh, genau sowas meinte ich. So viele Slimes. Da will ich erstmal meine Explosion ausprobieren. Äh, ja, alle trifft das. Neue Technik. Explosion. <lacht> alle auf einmal tot. Nicht übel, oder was? Schön, die 200er-Mark erreicht essen gestern mann und mann ich mache übrigens immer die truhen auf ich lasse sie nicht liegen ich mache sie auf egal ob da auch gegner sein drin, drin sein könnten bitte keine kämpfe mehr genau wenn man sowas sagt kommt auch wieder was mit freddy hast du nicht dazu gelernt aber wieder so viele gegner wow oh, schnauben gegen alle! Erster Beistand! Schnauben! Oh lol! Einfach so Feuer! <lacht> Ey, ich würde mal sagen, jetzt wo Ferdinand Feuer speien kann, müsste sich Ferdima Ferdinand so langsam mal äußerlich ändern. Habe ich recht, Freunde? Ich glaube, die nächsten paar Parts werde ich mal Ferdinand ändern. Aber ich will erstmal, dass es auch bei den anderen Leuten äh, vorherspannen kann. Du hast jetzt 200 Leute gerettet. Die Macht es Horst. HP-Streuer vergrößert. Statt 35 sagte 40. MP-Streuer vergrößert. Statt 15 Seite 20. Ho, ho, ho, mach weiter so. Bei 250 kriegst du noch ein Upgrade. L La. Jetzt können wir uns auch rächen. Schön. Du, du, du, du, du. Was geht denn da ab? Achso, das haben wir schon. Das kennen wir. Dun, dun, dun, dun, dun. Und die Nähe wächst. Bekannte Ankuscheln. Schön. Schön, schön. Was aber nicht so schön ist, dass ihr beide streitet. Das will ich nicht. Ich level mich eigentlich mit dem Pferd 7. Fünf, fünf, die muss auf jeden Fall. Ich habe halt nichts, wo ich helfen kann. Und die wollen auch alle nichts mehr kaufen. Also das heißt, ich glaube in nächster Zeit gibt es nichts mehr, was man im Hotel machen kann. Einen soll sie nicht streiten. Hä? Gibt's nichts? Einfach nur so ein Bonusort oder was? Okay. Hier gab es noch einen Wandernweg nach unten. Ja. Komm, die steigen jetzt auch noch mal kurz rein. jetzt haben mir jetzt auch egal, komm. Dann haben wir die beiden Levels auch noch mal hier in der Folge. Dann jetzt keine Gegner kommen. Zack, wir können direkt nach unten schauen, was es hier unten gibt. Wahrscheinlich eine Truhe. Ich vermute mal eine Truhe. Na, auf jeden Fall nach diesem Gegner hier. Ja, kommen, die sind auch sowieso schnell weg. Dann machen wir einmal Boom, Boom, Boom, Boom. Und dann sind sie alle tot. Bäm! Alle auf, auf alle 30 oder so. Ist so OP. Vor allem so viele Gesichter werden sie dann gerettet dadurch. Das ist krank. Einfach nur krank. Oh. Oh, oh, oh, oh. Nee, hier gibt noch mehr Wege. Alles klar. Ja, dann schneide ich das doch raus. Aber erstmal in Truhe. Eine riesige. Die bleibe ich, lasse ich immer drin. Eine Eisenrüstung. Mike hat eine Eisenrüstung erhalten. Wow. Cool. Erst der Ärger, wütend. Oh oh. Für den Ballchen gestellt und jetzt äh, ist äh, Mike wütend. Was muss ändert, Weiß ich nicht. Macht Maike da irgendwie sowas? Ja doch, kocht vor Wut. Will für Maike angeben. Okay. Weiß jetzt nicht, was das jetzt gebracht hat, beziehungsweise geändert hat, aber okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch äh, das, den normalen Weg nach oben lang. Und dann gucken wir uns das Level noch an. Äh, ja, und Daniel kriegt Level 5 mit dem Pferd. Schön. Erster Ärger, abgelenkt. Oh, lässt die Deckung fallen. Oh, das ist nicht so gut. Oh no. Erster Ärger, mürrisch. Mino. Äh, könnt ihr euch mal auf, wenn ihr zu streiten? So ist nicht schön. Sein Blick, Alter, also dieser Mörderblick. Würden es euch alle jumps gern ich sehe es schon gerade drei spielscheine erreicht äh, erhalten ähm ja ich glaube ab hier höre ich auch den mit den Karten auf hier das ist wieder so ein kampf da mache ich einmal explosion und dann ist er auch schon geschichte Zack, das war's cooler kampf ich meine geschenkte wichtig für mich und alle erreichen level 10! Wirbelwind gelernt. Tanz wie der Wind und schlitze dabei Gegner in kleine Würfel. Okay. Interessant. So, hier müsste das Ende sein. Genau. Schön. Gucken wir uns noch den oberen Ort an und dann das Level 10 mit der Klasse Krieger erreicht. Du hast 10 mit den Magier, 10 mit dem Dieb und 10 mit dem Koch. Ja. Gutes Level fürs Ende hier ich mal sagen. Du hast du, du, du, du das haben? Eine Holzuniform. Warum willst du eine Holzuniform? Nein! Also, ja, du kriegst sie jetzt, aber. Nein, du ziehst sie nicht an. Nö. Bist keine Holzfigur. Bist kein Pinocchio. Eine Wolkluft. Als ob ich sie so, so kalt wäre. Okay. Äh, ja, komm, wir können noch mal eine Runde Roulette machen, bevor wir weiterziehen. Weiter Ein Gorilla-Shake, Sternchen. Dreimal. Okay. Komm, lass uns weitermachen. Wir essen später. Nächste Folge oder so. Mal gucken. Du hast 30 verschiedene Nahrungsmittel erhalten. Äh, cool, I guess. Was bringen die überhaupt, die Medaille Nichts, oder? Okay, jetzt hier hoch. Oh, es geht ziemlich weit nach oben, der Turm. Ja gut, was habe ich erwartet? Schön, dass wir das Finale nochmal ein bisschen aufstrecken. Und dann ist es nicht das Finale, Finale, aber das Finale vom ersten Gebiet, sage ich mal. So viel weiß ich. magie mit Brillen. Äh, neue Technik! Wirbelwind! Oh, das sieht richtig cool aus. Nice! Ich explodiere mal hier. Boom. Nice. Nice. Kämpfe werden mittlerweile viel zu einfach mit meiner Fähigkeit. Es gibt nichts über einen kleinen Sprint. Mann, es gibt so viele Wege hier. Ich muss alles so lange neu machen. Und mehrmals machen. Hab ich hier was im Gesicht oder so? Ja. Da war ein Fußlauf deiner Schulter, der mich schon die ganze Zeit genervt hat. Uh, oh, danke. Okay. Ja, gut, aber kann ich auch verstehen. Ich habe ein Loch im Schuh. Soll ich den Kopf hängen lassen? Uah! Da will uns doch jemand stürzen. Ja, ich glaube, ich werde auf jeden Fall ein bisschen offscreen leveln. Oh, neue Technik. Ausweichkünstler. Hab. Ja, ich beende das mal. Da braucht schon Kämpfe. Puh. Oh, sie überleben das. Sie überleben das. paar. dich zusammen. Oh. Oh, sie hat ihn geschlagen. Jetzt mögen sie sich wieder. Wie schön. Maike wurde verziehen. Oh, bin nicht andersrum. Nicht andersrum. Mike ist immer noch sauer auf Freddy. Oh, nein. No. Mann, das müssen wir ändern. Das mache ich dann offscreen. Oder es passiert noch hier in der Folge. Alles klar, Freddy wurde nun auch verziehen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ich da ein bisschen gelevelt habe und ich zeige euch am Ende in der nächsten Folge, was daraus bei entstanden ist. Bis dann!